Kaum sind wir der erzwungenen covid genmanipulation manipulation entgangen, haben uns dieselben Frankensteins schon wieder zu ihren Versuchskanikeln erkoren. Ihre Konzerne haben bereits erste Zulassungen für ihr nächstes, irrsinniges Menschenexperiment ergattert. Du sollst ihre saugefährlichen Experimentalstoffe nun über deine tägliche Nahrung aufnehmen. Und zwar durch Unmengen feingemahlenes Ungeziefer in deinen Backwaren, Suppen, Soßen, Teigwaren und viele mehr. Das neue Versuchskarnickel-Prinzip verpflichtet nun aber auch diese Frankensteins dazu, ihren Fraß zuerst einmal für mindestens 20 Jahre an sich selbst zu testen.. Sagen wir doch als gemeinsame gesamte Weltbevölkerung einmal einfach laut und deutlich: Ja.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 und Co, versteht ihr? Wir lassen uns immer wieder von Politikern und Verantwortungsträgern leiten und bestimmen, die in wirklich keinster Weise mit ihrem eigenen Leib und Leben vorab bewiesen haben, dass ihre hehren Theorien und politischen Ideale überhaupt funktionieren. Wir sagen fortan auch Ja zu allen pharmabefohlenen Impfungen, auch zu den mRNA-Impfungen, aber, jetzt kommt wieder der zweite Teil des Satzes, aber dies mit der einzigen Auflage, dass wir auch all diese Produkte vorab über mindestens 20 Jahre hinweg an ihren eigenen Herstellern testen. Nicht sie an uns, sondern wir an ihnen, versteht ihr? Ebenso an sämtlichen Politikern, die solchen, äh, solche experimentellen Aktionen unterstützen. Der 20 test muss aber auch zuerst an allen Komplizen und Mitwirken von Gesundheitsämtern und und und dergleichen erfolgreich abgeschlossen werden. Die Weltdemokratie testet die Taublichkeit des ausgerufenen und geforderten Great Reset zuerst einmal an jenem einen Prozent Superreicher, die zusammen mehr Geld besitzen zur Zeit als die übrigen 99 Prozent der Weltbevölkerung zusammen. Ja, Ihnen nehmen wir zuerst einmal alles weg. Als Weltdemokratie fällen wir den Entscheid, dass sich vorab die dauerhafte Zufriedenheit sämtlicher Multimilliardäre und Multibillionäre dieser Welt über mindestens 20 Jahre hinweg erweisen muss, bevor dieser angestrebte Great Reset auch auf uns, die übrige Menschheit, angewendet werden darf. Vorher aber nicht. Da gibt's nichts zu holen. Darum schlage ich weiter vor. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ja?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 Drehen wir also gleich so den Spieß um und verordnen eine Art große Truman Show, ja? wer sie kennt. Wir dringen jetzt in vereinter Kraft zu grundlegenden Weltentscheidungen durch. Darüber sprechen wir hier in dieser Sendung. Den ganzen Weckruf an die Nationen von klar.tv Gründer Ivo Sasek finden Sie unter www.klar.tv/25258.